Der Hamburger Polizei ist in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt offenbar ein Schlag gegen den islamistischen Terror gelungen. Die Beamten nahmen heute einen 28 Jahre alten Syrer fest, der gemeinsam mit seinem Bruder einen Anschlag geplant haben soll. Auch der Bruder wurde an seinem Wohnort im Allgäu festgenommen. Der Hauptbeschuldigte hatte den Ermittlern zufolge im Internet Stoffe zur Herstellung eines Sprengstoffgürtels gekauft. Damit wollte er sich in die Luft sprengen und so wörtlich möglichst viele Ungläubige mit in den Tod reißen.